Ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wie man mein Donation Board und mein Leaderboard in Roblox Studio konfiguriert. Und das Schritt für Schritt. Zuerst zeige ich, wie man das mit dem Donation Board macht. Danach zeige ich, wie man es im Leaderboard macht. Timestamps sind in der Videobeschreibung. Zuallererst müsst ihr euch natürlich die Leaderboards grabben. Die holt ihr euch auf der Roblox-Webseite. Der Link wird in der Beschreibung sein. Das Conny Donation Board klickt ihr hier auf holen. Und beim Conny Global Leaderboard auch auf Holen. Dann habt ihr die. Und wenn ihr die habt, dann geht ihr oben auf View, dann auf die Toolbox. Um die Toolbox zu sehen, geht hier oben auf Inventory. Und dann könnt ihr die einfach Reinziehen. Wir fangen jetzt erstmal mit dem Donation Board an, weil grundsätzlich ist das Donation Board das komplette Ding. Includ sieben Scripts, das ist auch richtig und gut so. In dem Donation Board ist alles drin. Das ist, möchte gern, modular aufgebaut. Ich habe das Donation Board jetzt auch nicht perfekt durchgecodet. Es ist nicht objektorientiert oder irgendwas, sondern es ist immer noch irgendwie zusammengeklatscht, aber es ist jetzt ein bisschen strukturierter zusammengeklatscht. Wir öffnen es. Wir haben einen Module-Ordner. Hier sind drei Module drin: das Donation Board, das Leaderboard und Top-Layer. Leaderboard ist der Kernbestandteil. Wenn das weg ist, funktioniert das ganze Ding nicht mehr. Aber wenn ihr Donation Board rauslöscht, habt ihr den Leaderboard. Das macht das Leaderboard auch automatisch. Das merkt, okay, das Donation Board Modul ist weg. Also benutzen wir es als Leaderboard. Ihr könnt die Top Player auch löschen. Dann stört sich keiner daran, wenn die Top Player weg sind. Gibt es einen Ordner für Cosmetics, damit ihr das Board irgendwie stylen könnt, wie ihr wollt. Und ihr seht, das hier ist mein ganz normales Leaderboard, das ich dann einfach ein bisschen umgestylt habe, damit es halt in dieses Spiel reinpasst. Es ist genau das Gleiche. Hier seht ihr, was das Top Player Modul machen wird. Dann gibt es den Don't Read Me. Den braucht sich ja keine Sau durchlesen. Hier steht einfach nur drin, yo, yo. Bla, bla Schaut in die Settings. Und die Settings sind auch das einzige, was ihr anfassen solltet. Wenn ihr das Ding einstellt, ihr macht einen Doppelklick auf die Settings und seht hier erstmal alles. Hi Bei den Sachen, die ihr nicht anfassen sollt, steht Don't Touch. Also, lasst die so. Sonst funktioniert das Ding nicht. Ihr macht es kaputt. Und dann gibt es hier einzelne Kapitel. Die General Settings hat die allgemeinen Einstellungen, wie zum Beispiel Settings Delay. Es ist immer so aufgebaut, man hat den Namen von dem Ding. Interessiert euch nicht den Value. Das ist das, was ihr einstellt. Den Type, falls ihr nicht wisst, was für Types ihr benutzen könnt. Und weitere Informationen dazu. E aí die stehen meistens rechts. Wenn sie sehr wichtig sind, packe ich sie trotzdem darüber. Hier steht drin, your time in seconds to wait until the board starts loading. Das ist wichtig. Wenn ihr ein Spiel habt, das länger zum Laden braucht, dann müsst ihr die Zeit auch höher stellen. Weil sonst kann es sein, dass das Leaderboard zumindest die ersten, in dem Fall 300 Sekunden, nicht richtig lädt. Dann äh, Refresh Time natürlich, wie oft das Leaderboard neu lädt. Ich zeige euch einfach mal, wenn man das Leaderboard einfach reinzieht und nichts macht. Es funktioniert noch nicht, weil wir haben etwas noch nicht richtig eingestellt. Das machen wir dann auch einmal kurz. Wenn ihr diesen Fehler in der Konsole habt. Experience in Error while loading store bla bla bla. Dann geht ihr hier oben auf Home, dann auf Game Settings. Dann müsst ihr das Ding zu Roblox saven. Dann save ich das einfach mal. Das muss ja immer gesaved sein, sonst könnt ihr es ja gar nicht irgendwo... Könnt ihr nichts machen. Das Spiel existiert sonst nicht wirklich. So, dann erstellt Roblox ein neues Spiel. Ihr geht dann wieder oben auf die Game Settings, dann auf Security und Enabled Studio Access to API Services. Das war's. Geht dann auf Save und dann solltet ihr es nicht mehr haben. Also ihr startet das Spiel und dann ist das donation Board schon aufgebaut. Hier sind natürlich keine Leute drin, weil noch niemand donated hat. Als Standard wird immer der Skin von mir, von Roblox Conny verwendet, bis dann endlich auch Leute reingeladen werden. Und hier rechts seht ihr schon die Standard-Donations. Die funktionieren aber nicht, weil ihr müsst eure eigenen Donations erstellen. Wenn wir hier drücken, würde jetzt stehen Yo, small donation willst du kaufen? Ähm... Im Studio funktioniert das tatsächlich. Ich bin aber der Meinung, das sollte nicht im echten Spiel funktionieren, weil das ein Third-Party-Sale wäre, der mit dev products nicht funktioniert. Also ihr müsst auf jeden Fall eure dev products reinpacken. Das hier sind einfach nur Beispiele. Und jetzt gehen wir mal wieder zurück zu den Settings. Und wenn wir hier jetzt statt 300 Sekunden zum Beispiel 5 Sekunden einstellen, dann bedeutet das, dass das Leaderboard alle 5 Sekunden die Spieler neu reinlädt. Das solltet ihr auf keinen Fall machen, weil das sind immer ganz schön viele Requests. Hier steht 5, 4, 3, 2, 1... Und es lädt jetzt neu. Und es lädt... Und da sind wir wieder drin. Also in dem Fall funktioniert es jetzt erstmal, weil nur dieses Leaderboard drin ist. Da macht es keinen Ärger. In einem richtigen Spiel würde das richtig, richtig viel Probleme geben, weil ihr viel zu viele Anfragen schickt. Und Datastore Requests sind halt limitiert in Roblox. Da könnt ihr nicht so viele schicken. Dementsprechend packt diesen Wert hier bitte nie unter 30. Ich packe ihn auf 300, weil ehrlich gesagt muss das nicht so oft wiederholt werden. Also, Settings Primary Color. Könnt ihr halt eine Farbe einstellen für den Hintergrund von allen Sachen. Da schreibt ihr einfach Color3.New. Und dann könnt ihr hier einfach irgendeine Farbe auswählen, zum Beispiel dieses Grün. Geht dann rein, ich lande immer hinter dem Ding und ihr seht, das Ding ist grün. Und ich habe hier scheinbar einen Fehler gemacht. Das muss ich noch fixen, das werde ich auch noch fixen, bis das Video rauskommt. Die Secondary Color ist die Schriftfarbe dann. Das bedeutet hier Color 3.New. Wenn wir sowas Helles haben, dann nehmen wir als Gegenstück einfach was richtig Dunkles. So, und jetzt ist die Schriftfarbe halt dunkel. So, Rang-Prefix, Rang-Suffix, Name-Prefix, Ra Name-Suffix sind einfach nur irgendwelche Strings, die ihr vor oder hinter den bestimmten Werten packen könnt. Wenn wir hier, hier steht standardmäßig ein Hashtag drin, wir können aber zum Beispiel auch schreiben Platz. Würde keinen Sinn machen, weil dafür ist gar nicht genug Platz, solange ihr das selbst nicht vorher einstellt. Aber jetzt würde hier zum Beispiel stehen... Tony ist Platz, da oben steht es dann Platz 1. Passt nicht rein, da müsstet ihr dann noch die Größe vom Board ändern, damit sowas Langes reinpasst. Standardmäßig ist ein Hashtag drin, das funktioniert so, oder Nummer oder was auch immer. Hier könnt ihr in Suffix, schreibt ihr das, was dahinter kommen sollte, falls ihr überhaupt sowas haben wollen würdet. Ich sehe keinen Anwendungszweck, aber falls ihr sowas wollt, könnt ihr das einstellen. Dasselbe für den Namen, Prefix, Suffix und auch für den Wert. Zum Beispiel, wenn ihr Robux donated habt, könnt ihr hier Suffix R und Dollar zum Beispiel machen. Und dann wird halt sichtlich gemacht, dass Robux donated wurden und nicht einfach nur irgendeine Zahl. Weil jetzt steht hier, ich habe ganze 0 Robux donated. R Dollar, 0 R Dollar. Weil... Wenn ich in Studio eine Donation mache, dann steht hier, This is a test purchase, your account will not be charged. Das bedeutet, ihr gebt nicht wirklich Robux aus und das Leaderboard, das weiß, wie viele Robux ihr ausgegeben habt. In dem Fall habe ich null Robux ausgegeben und dementsprechend wurden hier auch null gespeichert. In-game wären die Robux weg gewesen und dann würde da auch ein Wert stehen. So, Settings kürzen ab. Falls Also das ist dafür da, wenn große Zahlen auf dem Leaderboard stehen, was ist die kleinste Zahl, ab der es gekürzt werden soll? Kürzen ab, solltet ihr am besten einfach so lassen, wie es ist. Oder höher stellen, auf keinen Fall niedriger stellen, das würde nicht funktionieren. Zahlen, kurze Suffixe könnt ihr hier einstellen. Das bedeutet, das wäre dann einfach nur ein Table, wo ihr reinschreibt, für 1000 K, für eine Million M, für eine Milliarde MRD oder B. Oder ihr nehmt einfach den Table, den ich hier standardmäßig drin habe, dann lasst es auf Nil. Äh, value from Leader Stats ähm, ist true. In dem Fall wird es dann automatisch auf False gesetzt. Ihr seht, wenn die Infos hier drüber stehen, ist es wichtig. Das hier sind zwei Settings, die sind nur dafür da, wenn ihr das Ding als Leaderboard verwendet und nicht als Donation Board. Wenn ihr es als Donation Board verwendet, dann sind diese Settings vollkommen egal, die werden ignoriert. Deswegen kommen wir, wenn wir über das Donation Board reden, darauf nochmal zurück. Only Load, Don't Save. Macht auch nur Sinn, wenn ihr es als Leaderboard verwendet und nicht als Donation Board. Dann werden die Daten einfach nur aus einem Datastore rausgeladen, aber nicht gespeichert. Dann müsst ihr euch selbst um Speichern kümmern. Wenn ihr wollt. Stell dir das auf True. Datastore Name ist halt der Name vom Datastore. Den müsst ihr abwandeln für jedes eigene Donation Board, das ihr habt. Oder Leaderboard, das ihr habt. Müsst ihr es abwandeln zu irgendeinem anderen Random String. Loaded Players ist die maximale Anzahl an Spieler, die reingeladen werden sollen. Könnt ihr auf 100 packen, könnt ihr auf 1000 packen. Keine Ahnung, ob man 1000 Spieler laden kann. Vielleicht geht's, vielleicht nicht. Müsst ihr ausprobieren. Und jetzt kommen wir jetzt schon zu den Leaderboard Settings. Die beziehen sich alle auf dieses Leaderboard Modul, was halt das Hauptmodul ist. Hier könnt ihr einstellen, Leaderboard Header Text. Könnt ihr einen String reinschreiben, zum Beispiel. Ich bin cool. So. Und wenn das da drin steht und ihr dann das Spiel startet, dann steht da nicht mehr Header oder Top Players oben drüber, sondern steht oben drüber, ich bin cool. Ihr könnt das aber auch per Hand einstellen, wenn euch das lieber ist. Das ist nur die Option, das hier über Script zu machen, über die Settings. Ihr könnt es auch lassen. So, Transition Duration ist halt wie lange, also wie schnell die Transitions sind, wenn die Daten reingeladen werden. Reload Countdown Active ist gleich true. Wenn ich das auf False mache, ist kein Countdown mehr da, wenn es neu geladen wird. Jetzt ist hier unten kein Countdown mehr. Wir wissen nicht, wie lange es dauert, bis das Board neu lädt. Falls ihr den Countdown nicht haben wollt, stellt ihr das hier auf False. Falls ihr den Countdown haben wollt, stellt ihr es auf True. So, Reload Countdown Prefix. Hier steht Reloading In. Hier könnt ihr auch Neuladen In reinschreiben. Dann ist hier noch ein Suffix. Hier könnt ihr zum Beispiel sek ...Kunden reinschreiben, was keinen Sinn macht, wenn ihr, wenn es sich um Minuten handelt. Und die Zeit wird sowieso in Zeitformat umgewandelt. Also, lass es sein. <lacht> Und dann gibt es auch so eine Loading-Animation. Und wenn ich hier oben zum Beispiel diesen Wert hochpacke auf 30 Sekunden... ...erst nach 30 Sekunden fängt das Leaderboard an, die Daten reinzuladen. Dann wird so lange auch Loading stehen. Und zwar diese Stringfolge. Erst Loading, dann Loading mit einem Punkt, dann zwei Punkte, dann drei Punkte. Wir können hier jetzt zum Beispiel als letzten noch ein String reinpacken. Haha ha, lol. So, damit habt ihr dann euren Loading-Anzeige-Cycle oder wie ihr es auch nennen wollt. Und hier unten steht jetzt Loading. Punkt. Punkt Haha lol. Loading. Punkt. Punkt. Haha lol. Und das ist halt das, was hier unten steht, solange es lädt. Könnt ihr alles customizen Und natürlich auch, wie lange zwischen jedem dieser Strings gewartet werden soll. Es ist momentan eine halbe Sekunde. Ihr könnt es länger oder kürzer stellen. Wenn wir es zum Beispiel Spiel auf Punkt 0 eine Sekunde packen, dann wird das richtig schnell hin und her flimmern und äh, könnte Epilepsie auslösen. Jeder, der anfällig für Epilepsie ist, jetzt kurz weggucken. Es ist nicht so schlimm, aber ihr seht, das will man so nicht haben. Also lasse ich das auch auf den Standardeinstellungen. So. Jetzt kommen wir zu den Donation-Board-Settings, die sind wichtig fürs Donation-Board. Erstmal Donation-Board Active, könnt ihr auf False packen, dann ist es kein Donation-Board mehr. So. Process Receipt steht hier auf True. Das ist wichtig, wenn ihr in eurem Spiel Process Receipt verwendet. Wenn ihr es macht, dann wisst ihr das eigentlich. Process Receipt hat immer was damit zu tun, developer Product zu verwalten. Wenn ihr das schon in irgendeinem anderen Script setzt, müsst ihr das hier auf False packen und dann müsst ihr die Donations in eurem anderen Script selbst verwalten. Ihr könnt dann gerne hier in die Settings auf das County Leaderboard Script gehen, nach Process Receipt suchen und euch dann diese Funktion hier rauskopieren und euch dann natürlich auch diesen Spaß hier raussuchen und es dann in euer Script reinkopieren. Ist wichtig, weil ihr könnt Process Receipt nur einmal setzen, so funktioniert nun mal Roblox. Wenn ihr es nicht macht, dann lasst ihr das auf True und das Donation Board kümmert sich ganz alleine um alle Donations. So, dann haben wir hier die Dev-Product-IDs und hier stellt ihr ein, was ihr an Donations erstellen wollt. Das macht ihr, indem ihr hier oben auf Game Settings geht. Dann auf Monetization. Dann geht hier unten auf Create. Und dann sagen wir 1, 2, 3, 4, 5. Mal habe ich jetzt hier raufgedrückt. gedrückt. Wir haben 5. Dev Products. Da gehe ich auf Edit. Sagt dann Cool. Kostet ein Robux. Ah, ich habe auf Save gedrückt. Mist. Monetization. So. Wir haben Cool. Dann haben wir cooler, cooler mit einer 3, weil cool mit einer 3 ist cooler, dann gehen wir wieder zurück dann gehen wir wieder auf Edit, sagen dann super cool für, keine Ahnung 16 Robux, dann drücken wir wieder auf Save, damit das alles so gespeichert ist, gehen hier auf Monetization und dann müsst ihr euch diese IDs hier rauskopieren und hier haben wir den Editor, da kopiere ich mir die IDs rein ich klicke hier rauf, dann Copy ID to Clipboard und dann paste ich die mir hier rein damit ihr das einmal seht, Copy ID to Clipboard, so, Copy ID to Clipboard so, jetzt habe ich hier diese IDs abgespeichert und gehe dann hier rein. Und die IDs, die müssen jetzt hier rein. Also löschen wir das hier raus... Pasten hier die IDs rein, packen natürlich hinter jeder ID ein Komma und damit haben wir die Donations erstellt. Wenn wir jetzt reingehen, dann stehen hier die Donations. Mega cool, ultra cool, super cool, cooler und cool. In der Reihenfolge, in der sie auch im Table drin stehen, mit den entsprechenden Preisen und ihr könnt dann natürlich hier für diesen unglaublichen Betrag einfach donaten. Wenn euch die Reihenfolge nicht gefällt, dann schreibt ihr die Donations natürlich in eine andere Reihenfolge rein. Wir können die hier nach ganz äh, an den Anfang packen und dann ist sie ganz oben Funktioniert auf jeden Fall. Dann äh, Preis-Prefix, könnt ihr keine Ahnung, Prefix wieder, Price-Suffix, könnt, wir können jetzt zum Beispiel hinterschreiben, Robux und hier mache ich einfach mal, keine Ahnung, ein Ist-Gleich hin, warum auch immer. Und dann seht ihr einfach, was ein Prefix ist, was ein Suffix ist. Der Prefix steht links, der Pre Suffix steht rechts, Jetzt steht hier immer Ist-Gleich ein und dann steht dahinter der Suffix Robux, äh, wenn es zu lang wird. Um das zu fixen, müsstet ihr halt wirklich das Donation Board dann auch anpassen. Das heißt, wir könnten das hier länger ziehen, dann wäre mehr Platz und dann würde es auch reinpassen. Hier steht jetzt Robux. Oder ihr passt halt äh, selbstständig das UI, das da drin steht, an. Ihr könnt die Schriftgrößen kleiner machen und so weiter. So, Header Text könnt, steht hier null. Wir könnten hier hinschreiben, jetzt donaten. Und dann steht das über dem Donation Board drüber, in dem blauen Feld, das ich noch fixen muss. Und wenn ihr das auf YouTube seht, dann wird das hier eingetragen. Momentan funktioniert das hier nicht, weil ich vergessen habe, die Customizing Settings für dieses Board hier noch mit zu übernehmen. Blöd gelaufen. Aber dann wird es auf jeden Fall funktionieren dass da jetzt Donaten steht und auch, dass das dann ähm, grün wird, wenn ihr es auch wirklich grün haben wollt, warum ihr es auch immer grün haben wollen würdet. donation Board chat aktiv ist dann auch so eine Sache, wenn jemand donatet, wird oben in den Chat geschrieben, der Spielername, Just Donated, den Betrag, Robux, nice. Und ihr könnt hier jetzt was anderes reinschreiben, zum Beispiel, keine Ahnung, Player Name, bla bla bla, Amount, Robux Nice Cool Oder so Was auch immer hier reinschreibt Wird dann im Chat geschrieben Doppel äh, Dollar Player Wird dann ersetzt Durch den Spielernamen Und Dollar Mount Wird dann ersetzt Durch den Betrag Und dann donaten wir uns Einfach mal 456.456 456 Robux Und oben links im Chat Steht jetzt drin Donation Board Roblox Honey Just Bla bla bla Donated Zero Robux Nice cool Yeah Steht jetzt im Chat drin Ich habe null Robux donated Super cool wenn ihr nicht wollt, dass sowas in dem Chat steht, dann stellt ihr das auf False. Dann wird nichts mehr in den Chat gepackt und fertig ist. Ähm, ihr könnt hier die Farbe anpassen, in welcher Farbe das halt dort stehen soll. Hier steht es standardmäßig auf Gelb. Ihr könnt eine x-beliebige Farbe einstellen, zum Beispiel Grün. Und ähm, hier könnt ihr auch die Font einstellen. inen.font dann müsst ihr halt die Roblox-Fonts nehmen. Ihr könnt hier Areal, bla bla bla. Wie wäre es mit Highway? Komm, ich weiß nicht, wie Highway aussieht. Ich kann mir nur vorstellen, dass es schlecht aussieht. Oder Cartoon. Cartoon kann nur schlecht aussehen im Chat. Also nehmen wir die einfach mal. So, jetzt kommen wir zu den Top-Player-Settings. Und Top-Player sind die kleinen man Mannequins hier, die dann am Ende tanzen. Ihr könnt hier sagen, wir wollen die nicht haben. Dann werden die gelöscht. Kann ich euch mal zeigen. Wenn man hier irgendwas auf Fault setzt, in den Settings, ein Modul auf Fault setzt, dann wird es deaktiviert. Dann ist es einfach weg. Wir gehen ins Spiel rein. So. Und es gibt keine Top-Players mehr. Sie wurden gelöscht. Sie wurden einfach gelöscht, weil wir sie auf False gestellt haben. Traurig, aber wahr. Und jetzt steht hier oben auch im Chat mit einer wunderschönen hässlichen Schrift. In grün. Roblox Condy just blablabla bla bla, Donated zero Robux. Uh, nice, cool. Wunderbar. Also das funktioniert auf jeden Fall. Ich stelle das mal auf True. Weil wir wollen die Mannequins tanzen haben. Hier ist die Default User ID. Das ist dann der Skin von dem Spieler, der standardmäßig geladen werden soll, wenn kein anderer Spieler geladen wird. In dem Fall ist das jetzt meine User ID. Ihr könnt aber auch eure nehmen oder wir schreiben die 1, das ist dann die ID von Roblox. Und wenn die dann reingeladen werden, dann schwupp, verschwindet der. Die verschwinden jetzt auch... Roblox scheint gerade ein bisschen länger zu laden. Das ist komisch. Guck mal, Roblox Conny ist der Erste. Deswegen wurde mein Skin geladen als erster Platz. Und die anderen Plätze sind gar nicht belegt. Und dementsprechend wird da erstmal noch der Platzhalter Roblox jetzt geladen. Damit ihr das einfach mal seht. Mit Namen und Display Name. Funktioniert auf jeden Fall. Dann gehen wir wieder zu den Top-Player-Settings. Die haben wir hier. So, Default-User-ID haben wir erklärt. Dann Unique-Animations. Ist true. Wir fangen erstmal so an. <lacht> Player-Animation-IDs. Und hier stehen vier IDs drin von Animationen, die diese Top-Player halt spielen können. Und... Wenn ihr die auf Random Animations setzt, dann werden die zufällig zugeteilt. wenn die zufällig zugeteilt werden, dann kann es ja sein, dass zweimal die gleiche Animation kommt. Wenn ihr Unique Animations aktiviert, dann wird dafür gesorgt, dass keine Animation doppelt verwendet wird, es sei denn, es gibt nicht genug Animationen, dann kann man das nicht verhindern. Und Shuffle Animations bedeutet, dass das immer wieder neu gewechselt wird, wenn das Leaderboard neu lädt, dass dann immer wieder neue Animationen gemacht werden. Sprich, sobald das Leaderboard neu lädt, fangen die Leute an, den anderen Tanz zu tanzen. Und hier noch ein kleiner Einschub, das habe ich in der Aufnahme vergessen. Bei den Top-Player-Modul. Wenn ihr das öffnet, dann seht ihr da drin 1, 2 und 3. Und ihr müsst die einzelnen Top-Player so benennen, wie der Platz auf dem Leaderboard, den ihr haben wollt. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier... In Nummer 3 umbenenne in 4 und die 2 umbenenne in 20. Dann werden auch Platz 4 und Platz 20 dargestellt. Ich kann die 4 dann hier hinpacken und die 20 packe ich mal darüber, weil 20 Leute habe ich gar nicht drin in meinem Testbestand. Ich drücke auf Play und dann seht ihr das. So, Leaderboard lädt mit vier Leuten. Hier haben wir Roblox Paul auf Platz 1. Dann haben wir hier Roblox auf Platz 4 und Platz 20 ist nicht belegt. Dementsprechend kommt hier der Standard Skin und das ist Conny in Klammern Roblox Conny. Und das wäre es dann auch schon mit allen Settings. Wir sind jetzt endlich mit allen Settings von dem Donation Board durch. Und ich will das Donation Board jetzt gar nicht mehr länger erklären. Ich zeige euch jetzt, wie man das Ding hier als Leaderboard verwendet und das Leaderboard ist so konzipiert, dass es einfach Werte nimmt, die ihr schon habt in eurem Spiel und die speichert. Und Dafür müsst ihr natürlich irgendwelche Werte haben. Ich habe mal ein Video darüber gemacht, wie man Leader-Stats zu seinem Spiel hinzufügt und das werde ich jetzt einmal ganz schnell machen. Okay, wir haben hier oben jetzt unser Leaderboard, da steht dann Cash drin, wir haben unser Cash Money, alles wunderbar. Und damit wir jetzt unser Cash auch angezeigt bekommen, bauen wir das jetzt um in ein Leaderboard. Dafür können wir jetzt einfach das Donation Board Modul entfernen. Wir können aber auch in die Settings gehen und sagen bei den Donation Board Settings use Donation oder Donation Board Active ist gleich false. Dann ist es kein Donation Board mehr, sondern jetzt ist es ein Leaderboard und dafür gehen wir zu diesen Settings. Und hier haben wir die Funktion Settings Get Value Name und hier kann ich jetzt einfach reinschreiben Cash. Warum? Weil in den Leader Stats heißt der Wert, den wir erstellt haben, Cash. Das heißt, wenn wir hier einfach Cash reinschreiben, sucht das Leaderboard automatisch nach einem Value mit dem Namen Cash. In den Leader Stats. Und das speichert er sich einfach. Wenn wir nicht wollen oder es halt nicht mit den Leader Stats machen, dann müssen wir das hier, Get Value from Leaderstats oder Value from Leader Stats auf False packen. Und wenn wir das auf False packen, dann dürfen wir hier nicht mehr Cash returnen. Dann müssen wir eine lustige Funktion machen, wie zum Beispiel, so würde es funktionieren. Aber weil wir uns so einen Stress gar nicht machen wollen, sagen wir hier einfach nur Return in Anführungsstrichen Cash und packen Value from Leader Stats auf True. Und dann müssen wir weniger denken. So, dann gibt es hier noch weitere Settings. Only Load, down Save. Wenn es halt nicht gespeichert werden soll, falls ihr es selbst irgendwo speichert, dann den Datastore.Name. Den können wir hier jetzt auch ändern. Dann wird ein komplett neuer Datastore verwendet. Und wenn wir auf Play drücken, haben wir schon unser Leaderboard erstellt. So, Leaderboard ist erstellt. Dieses Donation board modul hier ist weg. Das wird automatisch gelöscht, weil es ist kein Donation Board mehr. Und hier ist auch kein Spieler mehr reingeladen, weil wir jetzt ja auch einen neuen Datastore verwenden. Und in dem neuen Datastore ist halt kein Eintrag mehr drin. Wenn ich jetzt nochmal reingehe, und dann lädt es noch einmal, und dann ist da auch Roblox Conny drin mit null Cash Money. Auf jeden Fall funktioniert es als Leaderboard. Wenn ihr keinen Bock habt, das Donation Board hier selbst umzukonfigurieren als, als Leaderboard. Dafür habe ich dann auch das ähm, Global Leaderboard erstellt. Dafür gehen wir wieder noch hier oben auf View, dann auf Toolbox und dann ziehen wir einfach das Leaderboard rein. Und das ist einfach nichts anderes als das Donation Board, nur dass es schon so umkonfiguriert wurde, dass es direkt als Leaderboard funktioniert. Das einzige, was ihr hier anpassen müsst, ist natürlich diesen Value zu Cash, der lustigerweise schon als Cache drin steht. Ist es nicht praktisch, dass da schon Cache drin steht? Wunderbar. Und dann müsst ihr da gar nichts mehr ändern. Ich müsste jetzt nur zweimal reingehen, weil wir wieder einen neuen Datastore verwenden. So, hier ist jetzt wieder nichts drin gespeichert, weil das Leaderboard hat natürlich am Anfang die Daten geladen. Hier sind die ganz vielen Connies, die rumtanzen. Und wenn ich aus dem Spiel rausgehe und wieder ins Spiel reingehe, hier oben ist dann der Eintrag, weil ich war im Spiel drin, habe trotzdem null Cash, weil ich in dem Spiel ja keinen Cash habe. Und das wär's. So stellt man das Donation Board und das Leaderboard komplett ein. Und damit habe ich euch dann auch alles erklärt, was es über das Donation Board und das Leaderboard zu wissen gibt. Falls ihr noch weitere Fragen habt, dann schreibt sie in die Kommentare. Liked mein Video, abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!